oder? Ja. Da ist der Jäger auf der anderen Seite nach! Hinter uns! Da Fehl ist. Oh mein Gott! Da irgendwo! Ah. Der hat mich erwischt! Ich bin in der Seite! Ich bin in ihm! Ja, auf 9 Meter! Ja, ich bin der Fett. Das ich werde jetzt mitgeben, ob es nicht reicht. Wie aufgekommen, Bob, wir schauen mal zu. Die rennen da weg, right. den das wird Ich wollte hier Feuer nach mir geschmissen, dass ich da stehen bleiben oder? Hm. wie bist du da weggekommen? Keine Ahnung, ich glaube immer ein zombie Wie sind denn wieder alle weggekommen? Nein, ich hab der Fälle einen Hit gegeben, aber ich hab den Headshot gemisst. Hm. Lock -base, aber... the... ja, ist cool. Ach, ich hab' den auf Lockpay Headshot! Kicky auf weil er. von einem der Boss? Ja. Ja, gut. Okay, das ist man, was man trägt, Der war auch in Long-Range-Klitz, ey, weil wir müssen backen, man. Ich hab's geschafft, dass die das anderen Satellis fertig verteilt. Da ist man doch. Es ist so totally wie cool. Direkt vor mir. Ich hab mich in der Hive schon, ich muss da raus. Ich hoffe Da ist noch einer. Direkt auch auf den anderen. drauf. Geban. Nice. Das war's. Ja, glaube ich. Ja, alle deine Hilfe, hab ich habe verkauft. Oh, was du nochmal brauchst. Ja, aber lecker. Ich luckte noch. Ja, ich da so um. Ma, ist Ich bin stuck gewesen. Sorry, als ob ich das jetzt überlebt hätte. Oh, Alter, eben Soundtrack. Alle like? oh, oh, Legs, warum habe ich alle Legs, was ich haben kann? Wahnsinn, ich habe leider nicht, nein, noch nicht mit, weil ich nicht Level 9er sitzt. Schau, dass mein Spitz war. Ja, Gott sei Dank. Yeah. Ich renne jetzt mal weg. Jetzt wird sie das Team fern. Alter. Das war fast mein Tod. Das Problem ist, wahnsinn, da kommen ja noch mehr Teams. Die kann man nicht retzen, gell? Das Ding ist, sie werden die halt auch nicht anzünden kommen. Ja, Aber ja, wenn ich noch ein Ort bisschen länger warten, wart, dann, dann muss ich ganz lang warten. Und so stehst du, was ich meine. Oh. Ich wird ein bisschen nur abwasch. Dunkard, oh the dun dun dun Alter. Ja, ist es zu mir! Oh mein Gott! Weißt du, wir jetzt trotzdem warten, bis das Team kommt? Oder? Das ist ja schon ein Team da. Oh. Ich glaube, ich spiele ah. komplett. Ich glaube, ich spiele <lacht> komplett, oder? Da kommt <lacht> das Team! <lacht> <Ding>. Franz ist sandwiched <lacht> worden, gell? Ah, du bist wenigstens Aber weiter weg. Ja. Ich habe den kompletten Schuss mit dem im Volltrink sogar. Das, da das ist Es ah, hat ziemlich gut gespielt von dir, das war geil. Auch drauf sind, ist auch geil. Dass sie nicht sind, wie auch mega dumm war. Mm. Alles klar, dumm, das Von hinten sieht man ziemlich gut. Da ist irgendwie gerade kein besserer Buschen oder? Der ist spurbar, ist glaube ich. Der ist so. Und meine Sound-Einstellung auch, ich traue ist ja irgendwo. Wir Schießen aufs De das ist sehr gut. Das ist sehr gut, dass du weiter weggekommen bist, weil sonst. Hätte ich da ja jetzt alle Team erwarten müssen. Uh er hat die Gesächte so schlecht. Das ist leider halt nicht, ob einer der Like noch abkennt Ja, das ist ja dann ist er weggelaufen Und dann ist er sandwiched worden Was soll er bei, Das war die Instanze in eigentlich Ja Ich glaube die fighten gerade, das ist gut In dieser sozialen Scheiße brauchst du auch ein oder? Ich, glaub, da. ich keinen, die da einfach liegen Ich sehe da keinen und die fighten ziemlich hart, also ich glaube es geht, ich hoffe es G-Gang. der pusht das war nicht halt yellow. So, nice. So. Den pushen wir bei lieber lieberen Stunden. Ich hab das ausruhen gefallen? Ja, aber da hinten war der Dima geschossen auf der Event. Dial edition Da? <lacht> Die zweite Ich will, will, will, will mehr. <lacht> ich glaube, es sind alle Das versteckt man dort, das da aus, genau. das finde wie da, keiner. Wenn tschüss. So, schon da vorweg. Da ist auch die blaue Stimme. Oha, da unten sah die. Ist die Frage, wohin wir gehen sollen? Ja, ich bin mir selber schlüssig bei Cybrus. Die sind anscheinend immer oben drauf. Schon Stain von. Mhm. Aber weiß auch kein Scope, leider. Der Boss lebt noch. Ich glaub nicht, dass die vorhaben den Boss zu machen. Doch, ah, jetzt machen wir einen, ja. Head, hit Ich hab leider erwischt Das ist so weit weg mit der Seil und so Da ist er Headshot Hat er Ich renne jetzt zu, ja der ist dort oben. Der ist noch oben. Der ist unten bei der Stimme. Hit! So. Der ist oben. Wenn man wieder da... oh mein Gott. Rein ja. drüber. dieses Ding drüber. Über die Leiter ist jetzt ja. oben. Er ist oben mir. Das ist ungefähr genau da. Ich bin einmal getroffen. Da ist ja, da Sparks. Ich bin einmal getroffen und es war's. Herzlich ja, gut Ich will eigentlich den Boss machen Auch dafür über 20 Munition. War ich leicht von Smid? Ja Das ist ein Sparks. da full wenn Sparks. Ja, gut, Position wechseln Aber du gehörst, den wirst noch einen Schuss in der Lassam aber und abknallen, fächern. das ist ein Mate, Gott. Wo ist he er? Wo ist he Gott? Er? Alles sieben. Da hinten, oh mein Gott. Da kann ich den anderen nicht looten. Wie geht zum rein? Die schießen ja von allen Seiten daher. Ah, der ist hin, das ist gut. Ich muss kein Kamuni mehr. Und dann kannst du Ich, ich hab's schon verbannt. Ich glaub, der lebt. Der hat keinen Mate mehr, glaube ich. Sein Mate haben wir jetzt erst abgeschossen, oder? Ah, es lag, gell? Da ein Lag, Alter. Ja, warte, das so, die sein. Das ist offen, Alter. Ist nicht gut, dass es offen ist. Das ist glaube ich, auch eine Ich habe einer oben mir und hat dann gegrätzt wieder Ja, der ist da oben mir Es kann sein, dass man durch die Wand zieht Kommt drauf an Ja, ich denke mal hat, aber Normalerweise kann man da nicht wohlbringen Ja, aber solange du nicht brennst Das Dümmste ist, dass ich keinen Leben das ist Fall, der den ja. Ah, das ist perfekt. Gott, er muss da hinlaufen. Ja, haben, das haben wir. auch. Hast du was mitfehliger als Zeug? Nicht früher. Genau, genau nicht. Der sollte einfach oben oben geschossen, wenn gut ist. Ich glaube, dass er da oben droppen So eine Runde eigentlich? Nein, mein Pumperl <lacht> ist gegangen, als mein Pumperl noch nie so lange nicht mehr so gegangen, Alter. Vor allem, wie die Leiter aufgegangen sind, die Alter, da zu klopfen angefangen. Ja. Schau auf den Rahmen. Mach ich, oder? Wenn der da oben spielt. Achso, ja. Da, da hier die Tür aufgehen, oder? Die ist zu Und da ist eine Falle Aber wenn er so leicht Fuß hat, darf er fast nicht oben springen, glaube ich Bin mir nicht sicher Steht dabei, lautlos gettern, fallen und springen Du musst eigentlich fächern, aber ich hab das schon mal im Fight gemacht, ich hab da keinen einzigen bist von unten. Ah, die ist nach draußen, Ah, Hansl ist über mir. Franko ist da hinten, ich meine, ich kennt ihn dort. Ja, gut. Du bist Er ist dort. Und das war der Arne, das ist schon gut, Passt du mal. Echt? Das glaube ich nicht Echt? Die, die Sparks, bitte Aber der hat gerade grünen Latz und. Der ist, aber, ja, der andere hat es geschossen. Okay. Das soll kann sein, ja Hey, Alter, das muss ja das Traurigste für Ihren gerade sein Erstens Er hat mich geflasht Zweitens Ja... Ich kann nicht sagen. Er ja, sieht mich nicht und ich hätte nicht und wenn er jetzt in seine Tötungsansicht äh, einiget, wenn es ein Magen hin ist, denkt er wahrscheinlich so oh, Alles klar Eigentlich müsste ich jetzt anzünden, Franzi Da ist ja so ein Treffer halt Ja, aber Ja, Lutsch, ne? ja aber ja, die Klappe ja, ist offen Bist du wohl gewesen? Mhm. Da kann man City nicht Das sind gar nicht Deshalb das heißt, war ja noch fuh glaube Ich glaub nicht Also, die hat die, die, die Switch ziemlich nicht mehr Jetzt ist er auf, oder? Aber oben habe ich immer nur einen gehört Wie warten jetzt da den ab? Ich komme da ja gar nicht auf, hier, oder? Wir warten jetzt den ab. Wenn der mal Geschichte ist, dann schleiche ich hinten aus und hoffe einfach. Ja, Aber wenn ich mit Bounty zu dir renne, dann ist es Scheiße. Dann warst du jeder sofort. Ja, wenn ich schon mal ohne Bounty. Also. Ja, so. Wir singen das Lagerfeuer. ist so ruhig da mal schauen mit, okay, mit dem Wischen da. Könnte halt sein, dass der Ingwerwe ist, deshalb geht jetzt sicher nicht Sneak. hier, immer dumm. Ich seh ihn So ist nichts. Ja, okay, jetzt okay. ist schon. Danke. Ist es Full Life? Ja, aber. Ich habe einiges. So, ich geh jetzt wieder ein? Dann nehmen wir das Bounty, oder? Dann schau, das ist mein Kreis. Der liegt ja noch immer da, der Grüne, stimmt. Wurde mhm. vergessen kann das den looten? Ja, äh... Kannst du den Wish nehmen, schauen, im Looten und du das kriegst du das Kug mehr. schau. Im Süden unten klopft. Süden unten? Ich glaube, ja. Hast du gut geschaut? Sicher. Nicht? Aber da hat ja gerade geschossen im Süden. Im Skiert ja. Ja, weil Alice Farm brauchen wir nicht aufgelaufen, dadurch. Schaust du einmal? Ja. Yeah. Ich klingt es ja kann. kann Aber es kann sein, dass sie außer Range sind. Ich glaube, dass du, du ihm umgebracht hast, Dass er geschlichen hat, oder er allein keine Chance hat. Ja, und deshalb wurde er geschossen. Das kann sein. Alter, du gehst halt auch auf, auf die Olo-Basis. Der hat gut, gut Munition da. Jetzt auch wieder ein bisschen Moni. Wo ist mhm. der Zaun? Ne? Da ja liegt er. Da ist er weitergelegt. Ja, kann man nicht tun Ja, dann hat's mit die an, oder? Ich glaub's nicht, dass das noch was bringt, aber wenn das schon so ein Feierungsumblick ist. Das geht doch nix. Ja, schau, ich bin recht gehabt, der da, ja. der da gewesen ist, der ist gerätzt worden. Okay stimmt, ja. Schuhe, schuhe, schuhe. Wie immer er es angestellt hat, wenn wir, ja. Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht sogar mit dem Berg. Ich schau nochmal auf, ey. Wieso? Nee, weg Ach so. Das ist gar nicht so dumm. Aber die Teile aufgehen ist halt schon. Ich schau trotzdem noch mal auf den Greif. Ich glaube, es sieht keinen mehr. Ja. Cool. Du. Was für eine Runde. Ja, easy. <lacht> ja, für sicher. Ja. <lacht> Ich gestorben, <lacht> Nein, hinten habe ich aus ich weiß. Oh ja, ja, War schon in Ordnung. Den arm mit der afa fächern wäre halt noch so ein genug für sich gewesen, was sonst... <lacht> ja, ich hab die oder jetzt freigeschaltet. Jetzt habe ich Dorf freigeschalten und Ding den neuen Berg, das ist gut, gut, gut. Und die Mus ist wieder da, die war gestern nämlich weg, waren Ich habe so viel Geld wie noch nie, Jungs, wie sollen das jetzt alles ausgeben? <lacht> <lacht> da wir und verkauf ich mir gleich mal so ein Mäusen, Dude Guck <lacht> <lacht> mal mal aus. Die Feiten noch gegner, und ich bin gerade eingelaufen Hier und jetzt ist er auf Versaut kommt bevor. Alles wurscht. Jetzt auf ja. mal der. Heilpump. Der schon halb ertragen können, oder? Der rennt viel weiter rechts da schon. Einer zumindest. Heilpump ist halt draußen. Hit Down Ich will ich gerade draufkommen, dass ich Tor gehabt habe Haben wir? Oh, ja, mochten alle drei. Jeder war da. Oh, mein Gott, nächstes Team. <lacht> okay. Er um, um. ja, hat oh, alle drei hergegamed, Alter. Instant halt schon.